Also heute haben wir natürlich die Besonderheit, dass ganz viele Betroffene heute hier sind. Das passiert auch nicht oft, dass bei einer Gedenkveranstaltung verschiedene Betroffene von rassistischer Gewalt da sind. Deswegen ist es für mich ein besonderer, besonderer Moment, auch ein Phänomen, was zum Glück auch hier ist und hoffentlich äh, äh, transportiert wird in andere Gedenkveranstaltungen, dass wir nun Betroffene miteinander vernetzen, dass wir überall gemeinsam sind gegen Faschismus und Rassismus. Und ähm, ich bin auch ganz stolz, dass heute auch ein einer von, meinem, von meiner Familie, der Sohn von Bahida Arslan, also mein Onkel, hier ist und der jetzt auch spontan sich entschieden hat zu sprechen und übergebe Ihnen das Mikrofon. Aber bevor ich das tue, es besteht für euch alle die Möglichkeit zu sprechen. Osman Tashköprü, Melek Bektas und alle Betroffenen von rassistischer Gewalt, die hier sind, weil wir, sind, wir machen unsere Gedenkveranstaltung so, dass wir ein offenes Mikrofon und ein offenes Ohr für alle Betroffenen rassistischer Gewalt haben und sie niemals mundtot machen werden. Vielen Dank. Ahmed Aslan. Schönen Abend. Erstmal will ich äh, die Initiative, die das hier organisiert hat, mich sehr herzlich bedanken im Namen der Familie Aslan, dass wir heute hier bei sein können und ein Teil davon sein können. Und mir ging es darum, mich um von meinen Neffen zu bedanken dass er den richtigen Weg gefunden hat und das alles richtig macht. Und ich bin das erste Mal so dabei, und das hat mich wieder gerührt. Ich bin ein Mensch, der sich sehr zurückzieht, aber das, was ich jetzt von meinem Neffen gesehen habe, wie er sich hineingibt, wie er sich darum bemüht und das nicht zum Vergessen bringt, bin ich sehr stolz. Und ich bin stolz, dass ihr ihn dabei unterstützt. Danke, Ivo, erstmal. Ich wollte nur ein paar Wörter zu meiner Mama sagen. Als meine Mama gelebt hat, war sie ein sehr besonderer Mensch. Sie hat genau für diese Sache gelebt. Für Menschen, die Hilfe brauchten, die in Not waren. Sie hat, dafür war sie immer da. Sie hat immer die Ärmsten geholfen. Sie hat jeden die Arme aufgemacht. Sie war ein sehr besonderer Mensch. Und Gott hat sie mitgenommen, damit sie nach ihrem Leben noch was bewirken kann. Und das, was sie jetzt bewirkt, ist das, was jetzt hier ist. Und mein Neffe, die sie mitgeformt hat. Ich bedanke mich bei Allah, bei Gott, dass sie meinen Neffen diese Stecke geben. Ja, und ich bin stolz auf ihn. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch einen schönen Abend.